Guten Morgen. Lachen hilft. Geht eine alte Frau zum Arzt, und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich verliere langsam mein Gedächtnis. Sagt der Herr Doktor. Und seit wann? Sagt die alte Frau. Seit wann was? <lacht> lachen hilft. Spenden auch. Schauts bei lachen lachenhilft.at, der Kampagne vom Diego New York vorbei.